Die Finsternis von selber vor. Lautlos ist sie, wie ein Schatten. Sie umgibt mich in die Luft, die ich atme. Wie sie und nirgendwo zugleich? So alt wie die Zeit selbst. Für so, wie eine Mutter es nur sein könnte, umhüllt sie mich und deckt mich zu. Zeit meines Lebens begleitet sie mich und wart stets an meiner Seite. Meine Verbündeten im Kampf, meine Freundin in Zeiten des Friedens. Die Quelle meiner Kraft, die Muße meiner Inspiration, die Essenz meines Daseins, die Finsternis.